Willkommen zu Crank, die ganze Wahrheit war es nicht, denn heute <lacht> ist die Show dran. Und Darf ich auch mal? Mach die. Okay. Schön. Ah, ich hab ne Klappe gemacht. <lacht> Herzlich willkommen zu Crank, die ganze Wahrheit. Und heute haben wir für euch einen ganz besonderen Leckerbissen, denn Hauptsache der Hund schläft. Ähm, und das Ganze wird natürlich getoppt. Wunderbar. Und ein bisschen Birnensaft zur Hand. Jetzt noch, machen wir noch ein paar yeah. Und das neue Abenteuer, wo die unschlagbaren Pfefferkörner noch auf dem Weg zu einem Umweltskandal <lacht> <lacht> <lacht> sind. Das war mit Ansage. <lacht> In den neuen Abenteuern ist das unschlagbare Pfefferkörner-Team. Sie sind <lacht> beschäftigt. Macht was. Ja, dieses. genau. Einem Umweltskandal nebst einem. Ja. Und das neue Abenteuer. Wo die unschlagbaren Pfefferkörner jetzt in mal irgendwo hingehen, wo ich gleich oh, mit in, in die scheiß umweltverlage sachen <lacht> da irgendwie involviert bin und auch gleich schneller <lacht> <dass ich> <lacht> so <ist. lacht> Ja, denn Wild Bunch hatte uns ja schon zum ersten Teil die ersten Minuten angefangen und morgens essen wir Zähne rückwärts. Mhm. Ah, hier soll das so locker sein. So, Ach, schütteln uns nochmal. Okay? Ja. Bitte. Schmeckt das ist, scheiße. Das ist der McDanny. <lacht> <der Mac> <lacht> nicht hängen lassen. Nicht hängen lassen. Wir, wir machen den häng McDanny. Lacht. James Bond hat sich nämlich daran echt beteiligt und gesagt, okay, ich schreibe den Titelsong und ich hätte gerne einen <lacht> Pfefferkörner-Song mit Salz im Boot. Dafür nehmen wir uns ein bisschen Banner. Puff. <lacht>